Ich lade dich ein, dein Nummer 1 Intimit, Intimit, Intimität. Intimit, Intimität. Intimität. In, Intimität. Hast du Probleme mit Intimität in Beziehung? vielleicht zu deinem oder geliebten? Zu Freunden in einer Familie oder zu Kollegen, dann klicke jetzt hier den Link im Video. Hallo, mein Name ist Matthias Schwendeck und ich bin ein Intimitäts- und Beziehungscoach. Ich habe zwei Jahrzehnte Erfahrung darin, Menschen dabei zu helfen, ihre Beziehungen zu verbessern. Dabei habe ich vier Hauptblockaden bemerkt, die verhindern, dass Beziehungen ihr höchstes Potenzial erreichen. Ich lade dich ein, dein Nummer eins, Intimitätskinder zu finden. Klicke hier im Video-Link für eine Sofortanalyse, die dir hilft. Dein Intimitätskiller Nummer 1 zu identifizieren. Fuck you. <sighs> hmm. Hast du Probleme mit Intimität in Beziehungen, vielleicht zu deinem oder deiner Geliebten, zu Freunden, in deiner Familie oder zu Kollegen, dann klicke jetzt hier den Link im Video.